Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 3. Ich wollte gerade Mono mal 3 sagen, nee, wir sind bei Black Ops 3 natürlich. Und kommt direkt in den Verhör rein gleich. Von Raul Menendez. Oder? Doch, ich habe das nochmal kurz nachgeguckt, aber ich war mir ziemlich sicher. Raul Menendez ist der Hauptgegner in Black Ops 2. Ich war mir ziemlich sicher, aber ich war mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich es nicht mit Namen habe, aber ja. Ah ne, wir sind bei Dr. Salim, Entschuldigung, es sah nur aus wie Menendez gerade so auf dem Bild. Ja, aber auf jeden Fall, Menendez ist äh, der, der, der, der, der Hauptgegner in Black Ops 2, der die ganze Welt gesprengt hat und so, tada. Weil wir seine Schwester äh, mit der Granate fast gebracht haben. <lacht> ja, das war Black Ops 2, recht heavy. Das war auch noch cool. Wusste der Collectible. Ich wusste es. Es war zu offensichtlich, da, als ob da keins wäre. Und der beste AC, den also the beste Lüfter. Air Conditioner. Es ist mir völlig egal, wer Sie sind. Sie halten mich ohne Grund fest. Und ich möchte sofort mit einem Rechtsvertreter reden. Der bin wohl ich! Setzen Sie sich! Ich mach das. Geh ruhig. Diese Männer hier. Kennen Sie die? Kennen Sie sie? Nein. Nun, die kennen Sie. Zumindest wollen Sie es. Sie haben für die Biotech-Firma mit Namen Coalescence gearbeitet. Genauer gesagt. Das CIA-Geheimprojekt überschreitet seine Grenzen. Das ist schon sehr lange her. Eine halbe Ewigkeit. Wirklich? Nun, die Vergangenheit holt sie ein. Sie schweben in höchster Gefahr. Das NRC legt Kairo in Schutt und Asche. Und diese Männer wollen sie wahrscheinlich tot sehen. Nun, als ihr rechtlicher Vertreter empfehle ich volle Kooperation bei dieser Untersuchung. Ich war Verhaltenstherapeut für die, die Testsubjekte ja. des Projekts. Diese Testsubjekte in Singapur? Waren sie Freiwillige? Der Klang ihrer Stimme lässt keine Zweifel worauf sie hinaus wollen. Genauso wenig Zweifel habe ich daran, dass sie die Antwort auf ihre Frage bereits kennen. Ich habe noch eine Frage. Hey, Hendrix! Können wir denn bitte rausnehmen? Was ist der Vereiste? Wald! Scheiße! Vielleicht sollte Kane dich doch untersuchen. Hör zu, wenn ich eine Untersuchung brauche, frage ich den Doktor. Kane, womit haben wir es zu tun? Das NRC mobilisiert Truppen in der ganzen Stadt. Sie sammeln sich an Schlüsselstellen rund um den Bahnhof. Das ist ein Angriff. Zeigen wir es Ihnen. Der Typ hockt voller Panik am Boden. Ich würde gerne äh, diese Untersuchung selber machen und den vielleicht nicht ganz so hart annehmen. Wäre ich ganz happy mit, ehrlich gesagt. Aber okay, wir gehen natürlich zum Angriff. Alter! Das machen mechanische Arme natürlich, ne? Ich bin ja. Stimmt, ganz am Anfang habe ich auch meine Arm und so verloren. What the fuck? Okay, für zwei Nachladen. Sind hier nur Roboter unterwegs? Ja, sind nur Roboter unterwegs. Irgendeiner sprengt sich jetzt, bitte. Alter, diese Bälle sind so mühsam. Die Drohnen kommen auch ohne Sensor. Gut, klar, da fliegt eine Waffe. Alles klar. Aha. Yo! Spreng dich! Ich habe einfach den kompletten Konvoi gesprengt. Wie geil. Okay, die Fähigkeit ist echt nützlich in solchen Situationen. Ich bin happy, dass ich nicht nur... Also, dass ich das Chaos spiele. Spreng dich! Diese raus Dinger sind echt am praktischsten irgendwie. Schengen, uns mit dem 11, Ziel ist der in das hat Tempo. Alle die Verstanden. Benötigen Vitol Transport, um die Trucks rechtzeitig zum Kontrollpunkt zu bringen. Bestätigt. Vitol Transport auf dem Weg. Cool. Nur mal eine kleine Info, ich gucke nicht extra um wegen Collectibles, ich gucke aber um wegen... Äh, allgemein, ich mag das, die Map ein bisschen zu erkunden und so. Ich gucke da nicht extra hin, so boah, ich will unbedingt die Collectibles kriegen. Nee, ich finde es cool, die Map ein bisschen anzugucken. Ich meine, die haben sich doch in Mühe gegeben, die ganze Map zu designen, Details zu platzieren und so weiter. Und Ich will das angucken. Ich kann nicht schießen. Das sieht schon heftig aus. Rein da. Ach so. Natürlich. Positionen, darunter die Metrotunnel unterhalb des Kontrollpunkts, sind vermint. Sprengung ist der letzte Ausweg. Das ist nicht unser Krieg, Lieutenant. Wir wollen nur unseren Gefangenen. Verlieren wir den östlichen Kontrollpunkt, gibt es keinen Gefangenen. Es ist schon auch unser Krieg, weil wir mit denen zusammenarbeiten und Verbündete sind Feinde. Also Verbündete meiner Feinde sind Feinde, weil die schaffen ja mit denen zusammen. Arbeiten mit denen zusammen. Ja, wir sind voll dabei jetzt, leider. Aber ja, mich sieht auch, was mit der Forschung da unten los ist. Das sah schon richtig eklig aus. Richtig grausig. Ja. Verdammt! Was war dein Plan, Fagel? Die Stachelwerfer können ganze Gebäude zerstören. Wir wollten damit die Tunnelpfeiler schwächen. Aber die Mauer stürzte ein, bevor die Trucks in Position waren. Ladies. Ich sage, wir bleiben bei Plan A. Männer in Position. Jetzt. Männer auf die Mauer für Unterstützungsfeuer. Stachelwerfer. Los, keine Pause. Los, los, los. Kane, durchsucht das Stadtarchiv. Ich brauche die Position der Stützpfeiler. Ich brauche Zeit es ob wie geil okay ich habe da gerade ne, ne, die die, die lammer zum anstürzen gebracht ungewollt ich darf nicht so weit vorrennen ich habe sogar das game geglitscht gerade vorhin. Aber ist cool. War doch R3 zu sprengen! Okay, dann nicht. Heun habe ich es geschafft mit dem Stachel. So. Okay, wir, wir, wir bleiben bei den Waffen. Ja, dann muss ich jetzt einfach okay, das ist nicht das Ziel. Gut, ich wollte es nur ausprobieren. Haben mir noch fast gedacht, das wäre zu einfach gewesen. Die Frage ist nur: Wie komme ich da runter? Achso, ich muss den manuell platzieren mit dem. Ach so. Oh. Geil. Ich habe jetzt den Stachelwerfer gecheckt. Wie geil ist das denn? Okay, da ist einer. Den holen wir uns. Weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg. So, und jetzt nehmen wir wieder die Waffe. <lacht> NRC in fünf Minuten. Ich wollte es nicht, ich wollte das machen. Hier mache ich gerade alles außer also das, was ich will. Das war dumm. Wir haben es seit langem wieder geschafft, statt einer EMP eine, eine Flammenkiste zu finden. Noch zwei? Das holen wir. <lacht> Wenn ich denn hier rauskomme. Nein, nein, nix damit auf die Seite springen, du Pisser. Ach, komm on! Okay. Ich muss hier einfach weg. Ich stehe mitten in der Feindeszone sowieso. Der gehört zu uns. Ich kann gar nicht schießen. Der gehört zu uns, Dämpfer. Brennt es hier drin? Sieht so aus. Wie auch immer. Ähm, da muss noch ein Stachel hin. Scheißen. Muss die Position rückerobern. Theoretisch, wenn ich zwischen den Menschen in Roboter springe, müsste das doch die Menschen auch gleich töten oder verletzen. Richtig hart verletzen eigentlich. Ja, wenn. Noch einer. Das war's. Der letzte. NRC-Verstärkungen nähern sich. Ankunft in einer Minute. Nimm das. Das war das sauberste Headshot ever. Genau so macht man das. Bei Kontakt. Werfe eine Granate. Ja, nächster Granate, du Pisser. Achso, meine Nanobots brennen hier. Manchmal vergesse ich das. Ich will hier weg, ich will hier weg. Ist sie auch mitgekommen? Ist hier nur Hendrix? Talal. Das ist Hal Kalilia? Ne, sie ist nicht dabei. Da war gar was. War das ein Collectible? Nein! Es gibt ein Problem! Was jetzt? Ich hab es! Springen sofort! Alter, wie geil. Also, wie heftig. Ist schon... Geil ist ja Opti... Opti... tippt. Tipp tipp. <lacht> nicht optional. An sich Sache auf jeden Fall. Ich werd's nicht Objektiv. Gerne. Können wir wieder zum Gefangenen? brauchen Verstärkungen beim Schlaf Platz. Schwere Hände, die durchgebrochen. Ab Palast. Sie suchen einen anderen Weg zum Ramses. Gebiet ist sicher, Lieutenant treffen uns auf dem Platz. Verstanden. Okay, dann lauf mir. Kane, es sieht fast so aus, als wollten Sie uns vom Bahnhof fernhalten. Aber warum? Halt, ich glaube... Angriff! Durchbruch bei Rapsespanum! Fast so, als ob Sie den Professor einfach befreien wollen. Also den Doktor. Es war Taylor. Sie haben Doktor Salim. Ja, ich wusste es doch Noch nicht. Interessant. Nicht von hier. Kehre zurück zum da war was. Da ist irgendein Viereck. Da, Munition. Ja, okay, von mir aus. Ja, wenn nicht viele da sind, nehme ich die Pistole. Ich probiere das wirklich. Wir gehen auch nur mal sicher. Ah. Wahrscheinlich war das ein Zurückwerfen. Systeme immer noch im Eimer. Ihr müsst einen Weg finden. Die gehören zu uns, okay. Da ist ein Verbündeter. Suche Lebenszeichen. Das Lebenszeichen reicht mir. Greife an. Ein, schwer, ich kann ein wenig Hilfe. Bereit? Eins, zwei, drei. Hey, Mann, lebt da drin noch jemand? Verbündete, kommen rein. Langsam, das Ding hängt am seidenen Faden. Wow, wow, wow, nicht schießen. Freunde, Windslow abkommen. Nicht gut. Ah. Ich glaube nicht, dass er sie überlebt hat. Einfach mal so. Ja. Das war zu so heftig. Fuck. Und natürlich noch so ein riesen Kackvieh. Aber hier liegt sicher wieder random irgendwo ein Raketenwerfer, wie immer. Ja, den guck mal an. Wäre ja sonst doof, wenn nicht. So. Einfach mal ein paar Drohnen reinschicken. Nicht direkt auf die Maschinen. Doch, die Maschine hat mich, glaube sogar gekillt. Ich glaube die zweite hat nicht connected. So, das ist ein Pokémon-Turm. Äh, es hat nicht getroffen, ja. Das wollte ich damit sagen. Okay, ich muss kurz Muni holen. Es geht einfach schneller, wenn ich die Muni-Kiste aufstocke. So einfach mal das schnellere Nachladen. Und noch eine, noch eine noch reinkommen. Fuck. Und wieder weg. Wir haben unbegrenzt. Die Kiste steht 50 Meter hinter uns. Jawohl. Kurz ein Quickload los ach ein zweiter natürlich okay ich brauche die fähigkeit jetzt ja, ja ich sehe ihn kurzen Moment. Dann gehen die Drohnen gleich weg. Ach, fuck off. So. Hä, hey, der muss ich doch auch da unten treffen. Das ist doch das Teil wieder. Geht weg. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass es das Teil ist, aber... Ah, das war das ein Gegner. Ups. Das Kernfeuer ist hier tatsächlich am wichtigsten, denke ich. Na, no, das ging jetzt aber schnell. Muss ich näher sein für die ASP? Kann das sein? Ich mag das, man kann so Unpredicted springen, das ist toll. Kann das sein, dass die ISP nicht die ist, die ich meine? Nein, das lohnt sich nicht, das macht nichts. Aber sie ist mein Target. So, jetzt. Ist nicht die, die ich meine, aber das ist okay. Ich dachte, das ist die, die äh, bei der wir zuerst mal draufschießen müssen. Wir müssen uns der Wahrheit stellen. Wir brauchen den Doktor. Du kennst mich, Herr Drakes, besser als irgendjemand anderes. Ich dachte, du wirst mal scrollen! Ach, wie geil. Ach, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ja, okay, die ist wieder nerviger. nachladen. <lacht> okay, John dreht voll durch. wo <lacht> oh, ich kann. Ah okay, Kommt er näher? Ja, der kommt näher. Ne, der kommt nicht wirklich näher. Bin dran. Ich will nicht näher gehen, das ist das Problem. Schön wäre es, wenn ich die einfach sprengen könnte. Das Ding hat eine zu harte Streuung, das ist das Problem, glaube ich. Auf die Distanz streue ich zu sehr. nachladen hauptsächlich wegen der raketenwerfer Die Raketen der uns zu uns. ja ich bin dran so okay das ist der letzte Warte Keine Zeit zu verschwenden, na los Nein Wir haben was übersehen Was übersehen? Wo ist das Dead System? Dead System offline, wiederhole Dead System offline Scheiße, in Deckung Helfen. Stattdessen haben wir Ramses und bald ganz Kairo verloren. Khalil, es ist nicht zu spät. Das sind Verräter. Sie hören nicht auf, dem Feind zu helfen. Wir schlagen zurück. Ihr wisst noch nicht mal, wo sie sind. Kane, was ist mit dem Sender? Finden wir damit Salim? Das Signal ist stabil. Ziel bewegt sich südlich von Kebeshe. Verstanden. Treffen uns im Unterschlupf. Hoffentlich kann ich dir vertrauen. Gibt es einen Grund, dass ich erst jetzt von dem Peilsender erfahre? Haben Kane und du jetzt schon Geheimnisse? Ganz ruhig, Hendrix. Dein Kopf ist seit Singapur nicht mehr ganz klar. Kane hat das nicht entschieden. Ich war's. Wir haben eine Chance. Mit Salim finden wir auch Taylor. Trotzdem war es nicht richtig. Ich habe nur meine Zweifel an dieser verdammten Mission. Ja, ich verstehe. Aber wir haben einen Job. Ich weiß. Es scheint nur falsch. Wieso boxt der Pisser mich jetzt? Nur weil ich was nicht. Okay, ja, gut, ich habe mir das nicht gesagt. Ich glaube, ich wusste es aber auch nicht von dem pa also ich persönlich. Nicht der Charakter. Ich meine, der Charakter hat ja gemacht. <lacht> äh, ja, okay. Cool. Äh, aber der Piss hat mich einfach geboxt. So ein Wichser. Arschloch. <lacht> nice. Was war das? Aggressives Davonlaufen? Ah, ne, aggressives Marketing. schaut hier dass an, ah, das ist das mit dem Werbeplakat. Zustand sie an RAPS, während es in der Luft ist. Keiner, Ahnung was es ist. Aber ich hab's geschafft. Bin cool. Neue Base. Neue Kleider. Jawoll! Nein, wir behalten uns teil. also Also, gibt's noch Story? Ich muss dir unbedingt etwas ja. sagen. Wo ist Hendrix? Er schläft. Ich mache eine DNI-Diagnose bei ihm. Kann ich dir vertrauen? Kann ich dir vertrauen? Ich werde dir die Wahrheit sagen. Als Taylors Team das Geheimprojekt entdeckte, wollten sie damit an die Öffentlichkeit gehen. Dieses Risiko konnte die CIA nicht eingehen. Sie wurden zurückbeordert, um sie zum Schweigen zu bringen. Taylor spricht noch mit uns, obwohl wir abgetaucht sind. Wie ist das möglich? Ich glaube, sein DNI wurde beschädigt. Darum konnten wir sein Team nicht ausfindig machen. Aber wir können den Doktor aufspüren. Okay, das war's. Äh, der Radio geht dann deswegen weiß ich, dass es fertig ist. Also, äh, ich gehe mal kurz die Folge beenden. Ja, doch. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Mein Name ist Adrian, alles mit Zucker. Ich hoffe, euch gefallen. Cheerio! Ich mache immer die Handbewegung keine Sau sieht sie, weil ich die Webcam nicht zum Laufen kriege. Mega toll. <lacht> Na toll, also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.